Wie kann ich in Social Survey eine Matrixfrage frage erstellen, zum Beispiel zur Umsetzung einer Likert-Skala? Der erste Schritt ist natürlich, hier auf Frage hinzufügen zu klicken. Und dann muss man erstmal den richtigen Fragentyp finden. Und zwar versteckt sich das hier unter dem Punkt Bewertungen. Und dann findet man hier Skala Zwischenwerte beschriftet. Okay, ich nenne die Frage einfach mal matrix und gehe dann auf Speichern. Und jetzt kann ich hier einige Sachen einstellen. Zunächst mal kann ich hier nochmal den Fragetext hinschreiben. Zum Beispiel, wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu Anweisungen und wenn man möchte einen Vorspann zu den Items. Und dann kommen jetzt hier zunächst mal die verbale Verankerung. Das heißt, man kann jetzt hier die einzelnen Antworten beschriften. Bei einer Likert-Skala ist es ja üblicherweise so, dass es von Nichtzustimmung bis Zustimmung geht. Und ich trage jetzt hier mal beispielhaft solche Antworten ein. Man kann natürlich hier auch die Skalenpunkte verändern, wenn man zum Beispiel statt einer 5er-Skala eine 7er-Skala 7er machen möchte. Und hier unten kann man noch Ausweichoptionen eingeben, sowas wie keine Angabe zum Beispiel. Und hier kommen dann die Items. Das sind also dann die einzelnen Teilfragen oder die Aussagen, auf die man sich hier beziehen möchte. Also angenommen, ich hätte jetzt hier fünf Aussagen oder mehr, auf die sich die Befragten hier beziehen sollen, die sie also einschätzen sollen. Dann kann ich die jetzt hier einfach hinschreiben. So, schauen wir uns erstmal an, wie das jetzt aussieht. Indem wir hier auf Speichern gehen, dann bekommen wir direkt unten eine kleine Vorschau. Und dann sieht man jetzt hier, wie das aufgebaut ist. Hier ist der Fragetext. Dann habe ich hier eben diese Antwortoptionen, die ich eingegeben habe, mit der Ausweichoption. mit der Ausweichoption? Und hier habe ich eben diese verschiedenen Aussagen. Und die Befragten können dann pro Aussage, also pro Zeile, können sie eine Antwort auswählen. So, dann gibt es hier noch ein paar Optionen. Und zwar, zunächst mal kann man hier die Skala einstellen, ob alle Zwischenwerte beschriftet werden sollen, so wie ich das gerade gemacht habe, oder ob nur Minimum und Maximum beschriftet werden sollen. Man spricht da auch von einer Endpunkt benannten Skala. Ansonsten kann man hier auch die Skala drehen und man kann sagen, ob die Frage auch übersprungen werden darf oder ob es eine Pflichtfrage ist. Dann bei der Darstellung ist es üblicherweise hier auf Dynamisch eingestellt. Das heißt, es passt sich einfach der Bildschirmgröße an und das ist auch sinnvoll, diese Voreinstellungen zu lassen. Man kann hier unten wechseln zwischen Skalen, Punkten oder ob man lieber so eine Kärtchendarstellung haben möchte, wie man das hier in der Vorschau sieht, speichern und dann sieht man, wie das mit diesen Kärtchen aussieht. So, dann kann man hier noch die grafische Verankerung einstellen, das heißt, dass oberhalb von den Antwortoptionen hier nochmal das so ein bisschen dargestellt wird, was ist sozusagen Minimum und was ist Maximum. Das ist eher nicht üblich, also ich würde hier die Voreinstellung keine grafische Verankerung lassen. Wenn man möchte, kann man das aber zum Beispiel so darstellen. Und so sieht es dann aus, dass man hier oben eben nochmal das so ein bisschen dargestellt hat. Dann gibt es die numerische Verankerung, wenn man jeweils noch Zahlen dazu schreiben möchte. Wir mal als Beispiel, dass ich sage hier, aufsteigende Nummerierung beginnt mit 1. So, und dann hat man eben hier nochmal jeweils die Zahlen dabei stehen. Gut, dann kann man hier noch Einstellungen zur Kopfteile machen und vor allem kann man sich hier die Variablen anschauen. Das ist ganz interessant später für die Auswertung dann. Dann sieht man nämlich dann ganz gut, wie das Ganze dann in den Variablen aussieht. Und zwar hat man dann nämlich für jede Teilfrage, also für jedes Item, hat man eine eigene Variable. Und diese fünf Variablen hier haben dann eben jeweils diese Ausprägungen. Also diese Codes für die Antworten von 1, 2, 3, 4, 5, für die verschiedenen Antworten, die ich eingegeben habe. Minus 1 für keine Angabe und Minus 9 für nicht beantwortet. Soweit zur Umsetzung von Matrixfragen fragen den source survey mit diesem Fragentyp Skala in Klammern, Zwischenwerte, beschriftet. Wie immer viel Erfolg bei der Anwendung.